Hey Leute, willkommen zurück zu Call of Duty World at War und wir spielen heute weiter, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Ähm, ja, ich glaube, ich renne mal hier oben durch. Wir müssen einfach aufpassen, ich weiß noch, das habe ich letztes Mal angespielt und dann aufgehört. Hier ist ein bisschen mehr Action. Wir sind gerade mitten in einem Bombenhagel und das ist echt gefährlich hier. Da sind schon die ersten Toten, dabei habe ich noch gar nichts gemacht. Der hat echt meine Waffen gespeichert, nicht schlecht. Äh, okay, ich lade mal ganz kurz nach noch und dann gehe ich auf die MP40 mal für den Anfang. Immer vorsichtig hier rum jetzt. Wobei ich glaube, da kämpfen schon die Ersten. Gehören die alle zu den Gegnern? Whoops. Der lebt sogar noch. Nee, ist alles gut eigentlich. Der gehört zu uns, okay. Einfach nur zum Sicher gehen. Die sind beide für uns. Da drüben ist niemand der Gegner, nö. Das wird weh machen. Ja. Ich wenn ich da hingerannt werde, wäre ich genau drüber gestanden. Also Und hinten waren die Feinde. Ich glaube nicht, dass ich da sinnvoll weggekommen wäre. Ich gehe mal einfach hier unten gucken, was da ist. ist dann Eigentlich dasselbe in der anderen Richtung. Okay. Es ist schon recht heftig hier mit den Bomben. Und ja, ich weiß einfach reinrennen ist eigentlich dumm. Aber ich, wenn ich gestorben wäre, wäre ich einfach in die andere Richtung gegangen, weil da irgendwie angenehmer zu kämpfen war. Aber ist egal. Ich weiß nicht wieso, genau. So. Sieht doch gut aus. Ich lag ganz kurz nach hier. Einfach nur zum Sicher gehen. Man, da steht wieder im Weg. Ich hasse das. Ich hasse das wirklich, wenn sich da jemand einfach in den Weg stellt. Der ist weg. Da ist noch einer. Gut, und hier drin gehen wir nur ganz kurz gucken. Ich glaube, da soll keiner mehr sein, eigentlich. Das ist abgeschlossen hier. Das ist immer noch die Leere jetzt wieder. Okay, jetzt brauche ich Munition. Bitte gebt mir eure Waffen. Oder eine MP-Munition, das auch gut. Äh, ja, hallo, danke schön. Eine doppelläufige Schrotflinte ist besser als nichts, muss ich jetzt mal so hinnehmen halt. der da echt zu lange nach soll wow. okay kann ich da runter ja ich kann da runter der macht das auch gerade dankeschön da komme ich auch wieder hoch sogar guck mal an ich warte kurz so. ich behalte mal die shotgun hier kurz auf dem zug Laden. vorsichtig sein gut ist dass er beide kugeln aufs mal reinlegt nicht eine nach der anderen das spart dann schon wieder ein bisschen mehr zeit und irgendwo werde ich gerade getroffen da ah, dieser jetzt ist er tot okay nope, da ist auch einer äh, ja ich nehme doch lieber mal die kar mit wobei die shotgun sicher geil ist aber ich glaube die kar hat mehr reichweite Hallo. Stoßen Sie zu Ihrem Trupp. Ziel erreicht. Okay. MP nachladen. Wichtig. Ich vergesse immer, dass ich noch Granaten habe. Den müssen wir beschützen hier, dem er die Tür auftritt. geht das doch ganz gut sogar. Abgesehen davon, dass ich einfach zehnmal getroffen werde, aber das ist okay. Wow. Okay, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Wir sind unter Wasser, what the fuck. Ähm, ja. Fand ihr Ende im November 1944, drei schwere Monate später als angenommen. Als wir uns auf den Weg nach Okinawa machten, wurde das Flugfeld von entscheidendem Wert. Dort waren auch die Jungs von den U.S. Navy Black Cats stationiert, Männer, die eher ihr Leben riskieren würden, als einen von uns in feindlichen Gewässer zurückzulassen. Gleich direkt über Ihnen. Ja, ich sehe sie. Landry, Verbindung herstellen. Major Gordon. Schiffe sind jetzt in Sichtweite. Zivile japanische Handelsflotte. Ziel unbekannt. Sie bringen Nachschub für den Feind nach Okinawa. Legitime Ziele? Bestätigt. Sie sind Teil der gegnerischen Kriegsmaschinerie. Angriffsalot ist erteilt. Over und out. Verstanden. Laughlin, lock! Auf Ihre Positionen! Ziele suchen! Alles klar. What? Oh nice! R2. Das ist die Minigun. Hi. Ich kann beides gleichzeitig bedienen sogar, das ist schon heftig. Achso, ich kann nicht so weit nach unten. Verliere ich, wenn ich da die Zeit nicht einhalte? Alles klar. Anscheinend. Ja, keine schwere Muni, ich kann die A2 nicht... Oder? Ne, da passiert nichts. Er ja, fliegt nicht unter mir durch, mein Gott. Da ist noch was. Okay... ich kann nicht von mir aus wechseln. Ich muss wirklich, wenn die mir sagen, jetzt wird gewechselt. Also jetzt dann gleich. Oder auch nicht. Ich sehe einfach nichts. Klar, einen Shooter mit einem Quick-Time-Event zu tauschen. Wieso nicht? Der hat doch noch Ich dachte, der hatte schwere, äh, schwere Waffen drauf, aber das ist okay. Ich bin dran, okay. Da ist noch einer, der voll auf mich schießt. Ach Achso, das ist mein eigener Flügel. Ja, den sollte ich vielleicht nicht unbedingt abschießen. Das ist echt schwer mit dem Verzug die ganze Zeit. Also für mich ist es gerade recht schwer so zu schießen, muss ich sagen. Unweseln. Arschlöcher Boah. Oh, down Ich kann auch ohne Zielen schießen Aber es ist ganz einfach Wenn es weit weg ist, wenn ich zielen kann Jetzt auf diese Entfernung geht es ganz gut, wenn ich so schieße Okay, das Mikrofon Ich hoffe es ist nicht zu laut, dass das Mikrofon das nicht mitnimmt Ich hoffe jetzt einfach mal ich werde mir das nach dieser Folge kurz anhören und um zu gucken, wie das klingt. Und wieder renne ich quer durchs Flugzeug durch, weil ich anscheinend der einzige bin, der schießen kann. Okay, mein Ziel ist hier anscheinend wirklich, diese Schiffe... Da ist meine Riesenkanone. Äh, Diese Schiffe zu zerstören. Der geht unter, der hier lebt noch, den knallen wir jetzt mal ab noch. So. Okay, das gibt eine Sauerei hier. Und das gibt eine echte Naturkatastrophe, wenn das so weitergeht mit diesem ganzen Öl und so. Aber naja, ich kann freiwillig wessen. Wie so auch immer. Musste ich anscheinend sogar nicht. Ich habe es einfach zu früh gedrückt, dass es funktioniert. Back to Base. Jupp, von wegen noch mehr Feind und so. Das andere Flugzeug hat recht was abbekommen, ne? Das sind wahrscheinlich die Zeros, die Kampfflugzeuge von denen. Okay, das wird echt schwer. Ich habe schon mit 2D-Manöver auf dem, auf dem Wasser schon Probleme gehabt. Und jetzt in der Luft das 3D-Manöver. Aber wir haben Höhe gewonnen, immerhin. Da kommen die Wichser. nur oben links klar und oh nein ich bin alleine scheiße Wir sehen aber auch richtig gedamaged aus. Sind die schon kaputt? Okay, wir setzen zur Landung an. Retten sie alle Überlebenden, natürlich. Achso, das sind unsere Schiffe dann. Okay, das ist schon recht cool gemacht, das muss ich zugeben. Jetzt muss ich zuerst die Flugzeuge... Ja, wir retten nochmal einen Überlebenden. Besatzungsmitglied 2 Harris wahrscheinlich. Die schießen ja wirklich auf uns. Dann gehören die doch nicht zu uns, okay. Aber die Laws gehört zu uns, das ist USS, oder? Ich weiß es nicht gar nichts zu uns. Na, okay, jetzt müssen wir uns So, wo sind die Schiffe? Der lebt noch, jetzt nicht mehr. Okay, gegen die Schiffe geht es noch. Vielleicht muss ich jemanden retten dann. Und oh, ich habe irgendwas rufen gehört auf jeden Fall. Ja, ich wechsle ja wieder. Ich bin dran, okay? Zehn Stück habe ich sie habe ich schon geholt. Es ist aber echt schwer, hier alle runterzunehmen. Weil ich einfach nichts sehe von denen. Okay, die große bringt mir wahrscheinlich auch nicht viel. Ich ziele einfach zu langsam für die. Das ist mein großes Problem hier. Ich ziele zu langsam für die Flugzeuge irgendwie. Ich sehe die einfach nicht, die Drecksdinger. Da ja, sehe ich sie mal. War das jetzt... Ich glaube, das war nicht ich. Ey, ich glaube, das war nicht ich. Aber okay, wir haben überlebt. Alles gut. Also ich kann eh nicht mehr schießen übrigens. Also es lohnt sich auch nicht. Wobei ich kann mich umgucken kann. Die schöne Welt und so, die ist echt gut gemacht. Gut, also nächste Mission. Wir gucken rein. Wir sind wieder Miller auf der anderen Seite. Lagebericht. Die letzten paar Monate auf Okinawa haben ihre Spuren hinterlassen. Die Moral ist geschwächt. Es liegt im Regen, Sir. Unterm Schlamm. Unsere Panzer fahren sich fest. Der Nachschub kommt nicht durch. Verstanden. Ich sage es dir, Ziehen los. Wie ist die Lage? Major Gordon hat einen weiteren Angriff auf die feindliche Festung hinter dem Kamm befohlen. Und die Vorräte? Sie kommen. Wann? Geben Sie einfach den Hügel rauf, Polanski. Okay, los geht's. Eine Rucksackladung, ich schloss das mal. Nö, ich muss das machen, okay. Das war ziemlich dämlich. Kann ich die wieder mitnehmen, bitte? machen wir das halt noch mal, aber ich habe gar keine Ahnung was ich machen. Ich packe mal das weg. Ich, ich brenne den jetzt einfach raus. Das war zu spät. Die kam und ich habe es verkackt. Muss ich den vielleicht wirklich einfach eine Granate reinwerfen? So. war so, fertig jetzt wenn ich aber selber mit dem flammenwerfer da rein der hat mich der hat auf mich gezielt sorry habe ich eine andere waffe Jo. ich würde sagen, damit lässt sich was machen. Ja, ich gehe noch was raus. Okay, ich check gerade nicht was wir hier genau machen, aber das ist okay. Und für was ich einen Flammenwerfer dabei habe, ehrlich gesagt auch nicht. Ob ich den vielleicht einfach auswechseln sollte? Aber vielleicht brauchen wir den früher oder später noch. Ich behalte den mal sicherheitshalber. Nein, du bleibst hier. Ich behalte immer sicherheitshalber noch nicht, dass wir den am Schluss noch brauchen und ich bin da voller am Arsch, weil ich den weggelegt habe, wobei die Browning auch richtig gut ausräumen kann. Schon dran, schon dran. Keine Sorge, ich mach schon. Das Problem ist, wir können sie auch nicht sehen. Whoops. Hey! Ich bin wieder viel zu weit vorne gewesen, für das ich. Ja, die können uns nicht sehen. Scheiße jetzt auf den Rauch, ich will gerne sehen, wo ich hinrenne. Momentan. Nur momentan, keine Sorge, ich wechsle das später noch. Ja, das tut weh. Ich weiß ehrlich gesagt immer noch nicht. Und ich habe noch eine Rucksackgranate. Also eine Rucksackbombe. Auch die behalte ich noch kurz für schlimmere Fälle in dem Sinn. Nein, du Arschloch. Fick dich! Weiß mal, trotzdem jetzt eine Rauchgranate halt. Wir drehen aber nur hinter diesen Felsen da. Sobald die explodiert ist natürlich. Los. Das MG darf mich nicht sehen. Ich habe Rauch draußen. Hallo, wie war das nochmal? So, ich gehe jetzt hier einfach mal rein. Achso, das ist einer von vielen Wegen hier, die ich nehmen kann. Ich lege mich hier jetzt mal hin, in der Hoffnung, dass nicht so ganz viele sehen, wo ich bin. Weil da drüben schießen die auch auf mich teilweise von hier unten, glaube ich. Nope. Dann war das von hier oben. Okay. Gut, dann schleiche ich mich halt von hier aus rein, wenn ich runterfalle. Das ist auch okay. Ah, ich sehe gerade von der Zeit, wird es langsam, dass wir aufhören sollten. Das ist okay, ich habe gerade Feuer dran. Nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, ich bin weg. So. Und los. Okay. Ja, ein bisschen Mangel. Abkommen. Ah, deswegen brauche ich Flammenwerfer und oder die Kanonen, also die Rucksackladung. Da drin ist. Nein, nein. Mach ich ja. Ah, deswegen habe ich den Flammenwerfer. Siehst du? Leuchten werde ich tun. Jetzt gerade mit der Rucksackladung. Das wäre ziemlich dämlich. Sicherheitshalber nochmal reinbrennen. Da ist alles tot, soweit ich das sehe. Die Browning ist fast leer. Die Arisaka ist halt nicht so geil. Leider. Ding zum explodieren bringen, mehr nicht Ja, die Arasaka ist wirklich nicht geil Ich bräuchte ein MG Ein kleines MG wird mir schon helfen nicht, nicht gleich eine Browning, die da keine Ahnung wie viel Material denn hat Ich muss nachladen nochmal, dass ich voll bin Adrium schießt auch nicht, jetzt habe ich ihn gesehen. Fehlt er nochmal? Ja, das ist nochmal. Gut, und los geht's. Wir haben drei aktive Bunker. Alles nur Arisakas hier. Ich dir keine Anstrengung... Ah, MP100. Das sind halt auch wieder nur so... ...random Waffen, die ich dann wiederholen muss. Gleich. Komm, halt die Stadt. Hallo! Es wäre lieb, wenn ich den Bunker stürze, dass ich mal Feuerschutz kriege und nicht immer geben muss. Hat auch nicht viel mehr Munition. Los geht's. hinter mir. So. So, ich muss ganz kurz warten hier jetzt ersten singenden Flammenberg von zweiten wegen dem Leben. Komm, steh wieder da hoch. Dankeschön. Die gehören zu mir. Jawohl. Beide. Hi. Ja, ich weiß, ich brenne. Keine Sorge, das braucht ein bisschen, bis ich da was verletze. Mach ich? Ja, chill mal. Ich brenne jetzt einfach noch weiter rein. Oder muss ich? Ich probiere das jetzt mal. Also ich muss da wirklich rein eigentlich und das kaputt machen mit einer Granate oder so noch. Dann war dieser Bunker hier auch noch nicht kaputt. Ich weiß jetzt einfach mal eine Granate rein. Ich habe einfach keine Rucksackladung mehr. Ich kann die nicht kaputt machen, noch mehr als ich eh schon habe. Ah, das wird ja was. Ich probiere das mal, indem ich den dritten noch kaputt mache, in der Hoffnung, dass das zählt dann. Ansonsten muss ich vielleicht das Level noch kurz neu starten und die scheiß Bunkerbomben holen, weil weil es hieß ja, ich darf am Anfang die verwenden. Und plötzlich darf ich das doch nicht. Nein. Nein. Ich dachte, ich komme noch dran vorbei. Okay, wir beenden jetzt hier mal trotzdem. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Auch für euch hat es trotzdem gefallen. Und bis zum nächsten Mal. Cheerio!